Say What ist ein YouTube-Kanal im Funknetzwerk. Er spezialisiert sich darauf, TikTok und andere Trends leicht und verständlich zu erklären. Manche finden sie klobig und ugly, andere wiederum finden sie sehr, sehr geil. Das ist eine Jokerkette. Gummipantoffeln mit High Heel Themen beinhalten vor allem Kleidung, wobei besonders Schuhe im Fokus liegen. Perfekt für Leute, die up-to-date sein wollen, ohne Freunde fragen zu müssen, was denn das jetzt bedeutet. Der Kanal geht auf die geschichtlichen Hintergründe hinter den Trends sehr gut ein und macht dies verständlich für alle Altersgruppen. Dabei nutzt sie ansprechende Visualisierungen. Say What ist ein YouTube-Kanal, der Trends und Jugendthemen behandelt. Die Inhalte sind meist gut gewählt und thematisch nah an der heutigen Jugend. Grafisch sind die Videos auch wirklich toll gestaltet und schön anzuschauen. Eine gute Möglichkeit, um Jugendliche aufzuklären und zu informieren.